So, wir wollten das Video mit einem Bungee-Jump-Sprung -Jump einleiten. Problem ist nur, ähm, die Seile halten bis 105 Kilogramm. Ich habe 123 mit den Klamotten. Ja, so schnell, so schnell wird sich das nicht ändern. Von dem her kein Bungee-Jump, dafür viele andere lässige Sachen. Für mich zeichnet Heidung Punto aus, dass man sie in jedem Alter durchführen kann, dass man in jedem Alter dabei sein kann. Der ist die Fairness im Sport, man hat sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten diesen Sport zu spielen, am Sand, in der Halle, auf Gras. Sport ist mein Leben. Ich mache Sport seit ich ganz klein bin, ähm, habe lange Tennis gespielt, danach Fußball und bin jetzt endlich im voll angekommen. Ich heiße Markus Nadat, bin 28 Jahre alt, Profiboxer im Mittelgewicht, ehemaliger Europameister im Mittelgewicht und Hoffe jetzt da in der nächsten Zeit wieder meinen einen internationalen Titel boxen zu Ich heiße Alamandi Belfort, ich bin Choreograf, Creative Director und Kanzler äh natürlich von vielen und ich liebe einfach Bewegung. Ich bin die Lena Grabowski, ich bin die Elena Gluckmann, ich bin der Geschwätzner Xaver. Johannes Dietrich. Ich glaube, es ist ein ziemlich harter Sportler, sondern am Land. Und ja, wer Spaß. Mein lustigster Moment war wahrscheinlich, wie ich in Sochi bei Olympia auf der Startrampe geburzelt bin. Ja. mega Publikumsmagnet finde ich, es ist immer eine gute Stimmung, Musik, gutes Feeling, ja, ich glaube das ist etwas Besonderes. Also mein Name ist Roman Taucher, ich bin Kaffee Bulls Personal Coach und ich habe mein Leben dem Sport und der Fitness gewidmet. Ja, also Quidditch ist ja auch ein Sport und dementsprechend, finde ich, sollten wir auch am Tag des Sports vertreten sein und uns da auch präsentieren und herumzeigen, was wir so machen. Uh, Badminton ist ein sehr anspruchsvoller Sport. Es braucht alles von Koordination, Schnelligkeit, Kraft, mentale Fähigkeiten, das ist alles dabei. Auch Erfahrung. Und darum ist dieser badminton sport so anspruchsvoll. Ähm, eine unglaublich starke Community, Community, äh, Spitzentrainer und sehr, sehr anstrengendes Training. Zum Rennrollstuhlfahren bin ich gekommen, ich habe einen Autounfall gehabt, habe mich relativ lange gehen lassen, habe keine Perspektive gehabt. Durch ein Erlebnis bin ich zum Sport gekommen und ich liebe diesen Sport und Sport ist nur geil. Bei uns gibt es mehr oder weniger viel Steine, viel Schotter, eher hohes Gras, Gestrüpp und das macht also dann nicht extrem viel Platz aus, beziehungsweise auch in, in Clubs, Betonunterkünfte. Genau. Ja, ich bin der Malfrost die ich werde halt heute einmal sagen, was Pub zu ist und was man dazu braucht, so einen Pub schnell anzuschieben. To Fox Sports edition